Heute möchte ich eine Geschichte von Jan erzählen. Jan hatte Geburtstag. Seine Frau wollte ihn überraschen. Sie führt ihn in einen Stripclub aus. Am Stripclub angekommen, sagt der Türsteher, Herr Jan, wie geht's? Seine Frau guckt schon ganz entsetzt. Woher kennt er dich? Jan antwortet, wir spielen Golf zusammen. Sie gehen in den Club. Da sagt der Barkeeper, Jan, wie immer ein Bier? Die Frau guckt schon ganz merkwürdig. Woher kennt er dich? Jan antwortet, er ist in meiner Kegelmannschaft. Okay, dann kommt die heiße Stripperin. Nayan, wieder den Spezial-Lapdance. Jetzt ist die Frau richtig sauer, zieht ihren Mann aus dem Stripclub raus und in ein Taxi. Da sagt der Taxifahrer. Na Jan, Heute hast du dir aber ein hässlicher ausgesucht. Gleiche Hotel wie immer? <lacht> Tja, und morgen ist Jans Beerdigung.